Herzlich willkommen bei Heiß ist der bei ist Heute mit ist der ist der ist der zu Haus, einen schönen Abend und hallo zu Zass, wie immer live aus Wenn ich gefragt werde, welchen Gast ich mir noch mal wünschen würde, und das ist jetzt wirklich kein Scherz, dann habe ich ganz oft gesagt, Otto, den hatte ich noch nie, obwohl er schon ein paar Mal da war bei uns, und jetzt ist Heino hier. Freu ich freue mich, und herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe keinen Bock auf dich. Toll, leck mich mal am Arsch. Tschüss. Heino, äh, <lacht> würdest du gehen? Also momentan würde ich äh, lieber bleiben. Und äh, ich möchte auch noch Erdbeeren. Dann möchte ich noch... Kirschen. Heino, du sagst jetzt Tschüss. Gar kein Problem. Ich schlag dir ab die Arg klar. In fresse. Klar. Wo ich dich sehe, mein erster Eindruck. Doch, ne Sieke. Aber Heino, du bist knacker. Heino, krepiere. Du bist verrückt. Es war von mir höflich gemeint, äh, aber äh, man kann es ja eh nicht verhindern dass ich äh, ja, die, ja. die Zähne schiefschlag von Ich habe ja jetzt äh, auf meiner neuen CD hab ich ja auch Musik drauf. <lacht> Das war ja. großer Ramsch. Und Tschüss, sagst du? Äh, äh, ich habe ja jetzt mein großes Geschäft gemacht. Auf dem roten Sofa. Ja, das war große Soße. Aber ich möchte meine Kirschen. Ich habe jetzt äh, äh, Geschichten. Ich bin dann so am Strand entlang. Auf einmal sah ich so 10, 15 junge Leute im, im Sand sitzen, in der Mitte Radio drin. Und äh, die spielten an mein Lied. Ja, ich hab eine Gänsehaut gekriegt. Das war schön. Habe ich auch dabei gesungen. Heino ist die geilste Sau der Welt. Aber Heino, tschüss. Erst wenn ich äh, Schluss sage, dann ist Schluss. Jetzt äh, ist Schluss. Du kleines äh, sechsstück <lacht> <lacht> Heino ist die geilste Sau der Welt. <laughs>